Guten Morgen. Sie fragen sich vielleicht, warum ich mir im Talar die Zähne putze. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund, meine Kolleginnen Julia Daser und Lena Müller hatten die schöne Idee, ein kurzes Anlachtsformat auszuprobieren. Kurz genug, dass man sich dabei die Zähne putzen kann, wenn man es hört oder sieht. Der andere Grund, Abraham. Der hatte zwar keine Bürste, so wie wir heute mit Pinseln dran. Der hatte allenfalls einen Kaustock. So eine Zahnbürste, wie wir sie heute kennen, haben wir erst seit dem 18. Jahrhundert. Nein, Abraham hat mit der Zahnbürste zu tun, weil Zähneputzen richtig wichtig ist. Da können Sie jedes Elternpaar fragen. Richtig und gut ist es, wenn Kinder sich die Zähne putzen. Und Erwachsene erst. Es reicht nicht, einmal gut zu putzen und dann eine lange Pause einzulegen. Also, Zähne gehören gepflegt. Ist ja klar. Darum ist es auch gut, wenn jemand dazu anleitet, zu dem, was recht und gut ist. Und jetzt sind wir quasi bei der Losung für heute. Der Herr sprach, dazu habe ich Abraham auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist. Gott hat Abraham ausgewählt, um den Generationen nach ihm zu zeigen, wo es lang geht. Eigentlich schade, dass es bei den vielen Reinheitsgeboten im Alten Testament kein Zähneputzgebot gibt. Ich würde sagen, da haben wir seit Abraham dazugelernt. Gott sei Dank.